Als sie anfing, was äh, mir so einfällt, spontan, äh, wir haben ja privat gewohnt ne, bei meinen Eltern, aber äh, im Comenius-Haus gibt es das noch, ja, da war es also so, da, ich war da nie drin, kenne ich nur vom Erzählen. Da war in der Mitte die Kirche oder die Kapelle, auf der einen Seite die Jungs, auf der anderen Seite die Mädchen. Und dann war ein, immer ein Dozent zuständig, da drin für Ordnung zu sorgen. Ne? Und galt ja damals noch, der Kuppelparagraf eben, also nachts wurde er unten zugeschlossen. Ne? Und dann haben wir auf einmal gehört, Mensch, die haben heute Nacht was geschafft. Oder tagsüber was weiß ich. Jedenfalls haben die alle ihre Sachen gepackt oder die Hälfte und haben sich vermischt. Und mhm. wir haben gehört, eben der Dozent, da sagt man den Namen lieber nicht, der ist also abends vorher schon rum und hat durch die Schlüssellöcher geguckt, ob da wirklich nur jeweils Jungs oder nur Mädchen drin sind und jetzt Na, auf einmal... das sind keine Mädchen, also die Ja, das okay. <lacht> <lacht> sind <doch> alles Mädchen. <lacht> Jedenfalls, und dann, äh, und, und dann war eben der große Aufstand, was machen wir, ne? Und die Jungs sagten so äh, ein Zimmer war eben zwar halt dann gemischt, ne? Also zimmerweise, aber und jetzt das rückgängig machen ging nicht, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wann das war, aber das war so für uns, so, boah, Aufstand, ne? und so 68 rum. Ja, das das muss Zeit gewesen sein, ja. ne? mhm.